Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu und wir spielen weiter, wie ich jetzt Mal gesagt habe, quatschen wir mal kurz äh, alle in diesem Haus an, gehen ihn ein bisschen auf den Sack und dann gehen wir wieder raus, so wie das halt läuft bei Pokémon. Also, wir gucken mal hier, ich bin der Grafiker, ich weiß ja, dass er sein Design für dich entworfen hat, das freut mich natürlich. Ich, ich bin der Programmierer, das ist natürlich auch cool und überall liegt eine Switch rum, das ist der Programmcode, wenn man daran herumspielt, kann das zu Fehlern, im Spiel. Natürlich ein kleiner Hinweis, dass man nicht hacken soll, ne? Äh, schön, dich zu sehen, Pokémon-Trainer, du weißt wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber bitte schau doch mal bei mir vorbei, wenn du einen Titel ergattert hast. Okay. Ich bin der Projektleiter, dir scheint die dieses Spiel ja eine Menge Spaß zu machen, das freut mich. Viel Erfolg mit deinem Pokédex, Sag Bescheid, wenn wir verfolgen, ja. Ohne Mew. Äh, die Geschichte stammt von mir, ist Erika nicht süß, aber Mister mag ich auch gerne. Nichts zu vergessen, Sabrina. Okay. Ähm, oh, ein Poster von Red and Green und das OG Pikachu da hinten auf dem Kalender, voll cool. Kann man die anquatschen? Nö, kann man nicht, okay. Weil das ist noch gelb und blau und rot und grün. Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich eine Flasche Tafelwasser. Alles klar. Wie so auch nicht. Ähm, auf jeden Fall merke ich mir das hoffentlich, dass wir da nochmal vorbeischauen müssen. Und der Typ, der uns den vollständigen Pokédex sehen will, der gibt uns ein Zertifikat zumindest, wenn ich alle Pokémon außer Mew gesehen habe. Okay. So, war's bis jetzt, auf jeden Fall. Ich halte hier gerade ein Meeting mit einem vielversprechenden Kunden ab. Willst du mitmachen? Jo, klar, von mir aus. Mach ich doch. Eine Firma, die, in der man nicht jeden Tag im Anzins Anzug antanzen muss. Das macht mich ganz schön neidisch. Jo, dann... Was Freak ich eigentlich? eigentlich? Gamefreak Klar, ich habe die Schilder nicht gelesen. Okay. Blöd. Äh, was ist hier? Nix. Doch, hier. Ja. Spanier Apartment, Büro, das mein Ah, hier unten sind wir schon draußen, okay. Dann war das ja recht schnell gemacht, okay. Was machen wir jetzt? Soll ich zuerst zu Sabrina? Nein, machen wir nicht. Ich sollte eigentlich zuerst in die Arena, in die Spielhalle kann ich auch noch zuerst gehen. Da muss ich dann, glaube ich, keinen Münzkorb mehr haben, weil es ja nicht mehr gibt, weil die Ko das komplett anders gebaut wurde man kann auch keine Pokémon mehr wild treffen. Äh, man muss die Pokémon. Komm schon, los, nur noch ein bisschen. Ah, fast hätte ich es geschafft. Sag mal, Jesse, sollen wir nicht zu langsam zurück ins Versteck gehen? Was denn, wir werden doch wohl unsere wohlverziehende Freizeit genießen können. Immerhin habe ich mit dem Boss vorhin ein astreines Tragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Ja, muss mich nicht anschreien. Videospiele sind... Okay. Kann ich denn auch geben? Nee, kann ich nicht. Kann ich ja auch geben. Das sind die Minispiele von früher, ne? Okay, random Bonbon gefunden, alles klar. Äh, yo. Okay, da ist die Rocket... Das ist Rocket Poster. Yo. Okay. bisschen Killer. Das ist das Ding von Pikachu, äh, Pokémon Shuffle. Ich habe mich nicht eingeladen. Okay. Äh, ja, wir gehen zuerst mal nochmal raus. Ich weiß, wo das Poster ist, aber wir machen es nicht. Noch nicht. Ich glaube, weil ich surfen kann, jo. kann ich hier rüber. Vielleicht ja schon vorher, weil das müssen wir jetzt kurz angucken gehen. Weil ich weiß, dass das Fliegen ein bisschen anders läuft als bisher. Fuck, ich brauche jetzt einen Relax. Ich brauche das wirklich jetzt. Vorhin konnte man aber, ich glaube, ich durch diesen Zerschneider durch, ohne zu loszuwerden. Ja, Pikachu guckt jedes Mal doof, wenn es das sieht. Jawohl. Weil es so groß ist. Natürlich. Ich sollte vielleicht mal mit Pikachu ein bisschen spielen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Freundschaftsding was bringt, aber Hallo Pikachu, ja. Äh, guck mal hier, ich habe unnötige Bären. Friss doch mal. Guck mal, ich habe noch mehr unnötige Bären. Guck mal, ich habe noch mehr unnötige Bären. Keine Sorge, ich mache das jetzt nicht noch mal. Ciao. Äh, uh, Gut, also wir brauchen die Flöte, um Relaxo zu werden, aber bevor ich das mache, würde ich gerne noch in die Arena gehen natürlich. Geheilt bin ich ja, soweit ich das weiß, jetzt wieder komplett. Nein, gar nicht. <lacht> Scheiße. Uh, die Arena spielt aus Pokémon von Typ Pflanze und Gift, das heißt mit dem Käfertypen sollte ich ankommen und ansonsten habe ich noch Glutexo dabei, der einfach alles wegbrennen kann. Das werden so meine zwei MEPs sein in dieser Arena heute. Wobei ich nicht weiß, ob wir die ganze Arena heute machen werden, weil ich möchte schon eigentlich die Typen alle besiegen, um zu trainieren, wie immer halt. Dieser Flow ist einfach so groß im Vergleich. Okay. Ciao. Da hinten ist gerade noch so ein... Hab ich es doch richtig gesehen? So ein Typ, der aussieht wie der Dompteur aus, dem, aus Azuria, der mir Attacken beigebracht hat. Ja, bitte. Schwebestumm. Bitte was? Ähm. Ähm. Ähm. ähm, ähm was? Ich lasse das jetzt mal sein. Okay. Wobei das natürlich ein mega gutes Ding wäre gegen... Ja, komm. Bitte. Ich gucke kurz wegen Donner, ob da wirklich so viel Genauigkeit hat, wie ich meine, jawohl. Dann bin ich mit Donnerblitz halt einfach besser dran, habe ich das Gefühl. Auch wenn Donner halt eigentlich ganz gut ist, aber nee, wir lassen das jetzt mal. Weil so habe ich halt einen riesen Vorteil gegenüber Käfer und, wobei Käfer kann ich wegbrennen. Und Kampf-Pokémon, die sehr, sehr effektiv mit Flugattacken umgehen können, wie man ja weiß. Also die Arena ist da unten und da oben ist noch ein Item drin irgendwo wahrscheinlich. Ja mit Bibo wäre das nicht passiert Nidoking. King, äh Nidorino. Ich muss mir endlich mal mein Nidoking holen. Das nervt langsam. Kann habe ich Nidorino nenne ich nur noch Nidoking. King wetten? Äh umgekehrt. Kann habe ich ein Nido King sage ich immer ja mein Nidorino. Ähm, Hallo. Ach so. Ja, nee, aber wenn du da stehen bleibst, passiert auch nichts. Hier kommt man. Das war immer so mühsam, weil man den immer wieder wegschneiden muss. Und irgendwie juckt es mich gerade. So. Und da ist dieser komische Spanner vor dem Fenster. Der steht seit 20 Jahren wahrscheinlich da, wenn er noch da steht. Oh, die schönen jungen Mädchen, die Sachen. Das Wesen meines Pummelhofs ist hart. Sein Angriff steigt schneller an und sein Spezialangriff langsamer. Mit duplexiv kann... Das ist natürlich richtig. Dankeschön. Ha, diese Arena ist voll teils. Sie ist voller starker Trainer. Sie haben ihn zensiert. Der hat mal gesagt, sie sind voller schöner Mädchen. Wow. So, so. Du wirst also unsere Arena-Leiterin Erika herausfordern. Dann solltest du wissen, dass wir nur Trainer mit niedlichen Pokémon in die Arena von Prismania lassen. Lass mich doch mal sehen, ob du eins hast. Ist das ein Pikachu? Das ist vielleicht das niedlichste Pokémon aller Zeiten. Darf ich es streicheln? Bitte, bitte, bitte. Oh, das fühlt sich einfach wunderbar an. Am liebsten würde ich es den ganzen Tag lang streicheln. Ich schätze, dass die Bedingung erfüllt. Das ist definitiv ein niedliches Pokémon. Dann will ich mal nicht das sein und sich reinlassen. Ich hätte dir mein Bibo zeigen sollen. Die haben die Arena zu einem Ehrgarten umgebaut. Wow. Okay, das finde ich cool. Dass man da nicht einfach die nur 0815 Arena genommen hat, die schon vorhin war. So sieht man sich wieder. Jetzt zeige ich dir mal, wie niedlich meine Pokémon sind. Die sind vor allem gleich tot. Wetten. war das ist unbequem, wenn mein Handy in der Tasche liegt. Göre Helen, fordere dich raus, okay. Ja, die Helen, ne, die kennt man ja. Mirapla ist nicht so... Ja, doch, Mirapla ist eigentlich noch süß. Ach du, Flo, geht's dann bergab. <lacht> okay, äh, Mirapla, du hast wahrscheinlich ein rechtes Problem, so wie ich das sehe. Oder dein Gift typ gleich einfach mal alles aus. Wahrscheinlich schon. Oder mein Bibel ist einfach scheiße. Immer noch. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem. Aber ich lasse es einfach mal weiterlaufen. Jawohl. Okay, das ist tot. Schön wäre übrigens jetzt auch mal, wenn ich den Epiteiler ausmachen kann, den automatischen, dass der nur noch während ähm, wilden Kämpfen triggert eigentlich und nicht während Trainerkämpfen. Aber das ist halt jetzt so. <lacht> Nidorino ist einfach zu fett, um da durchzukommen. Okay, die haben Dürre Pflanzen wie Zerschneiderpflanzen hingestellt. Interessant. Da komme ich zum Eingang zurück, da möchte ich nicht durch. Noch nicht. Äh, ich werde wahrscheinlich vor dem Arena-Kampf nochmal heilen gehen, spätestens. Hallo. Oh, Besuch, du kommst mir gerade rechts. So langsam wurde mir nämlich langweilig. Ja, äh, ich gehe übrigens nicht einfach nur quer durch und gucke, dass ich ohne Kämpfe durchkomme, sondern ich möchte relativ viel trainieren, halt so ist mein Spielstil. Dann spare ich mir nämlich nachträglich das Rumlaufen und Trainieren ein bisschen. Ich finde es effektiver, wenn ich es gerade so mache, nämlich. Jawohl. Top, danke schön. Ich glaube, das sagt man nur in der Schweiz. So ja, top, da komme ich nicht durch. Dankeschön, Madame. Alles extra, weil es da eh nicht weitergeht. Also, wir gehen dann nach oben und dann quatschen ich mal kurz die an. Hätte ich ausweichen können, aber will ich nicht. Äh, stopp, habe ich dich vorhin nicht dabei erwischt, wie du meinen Kampfstil ausspioniert hast. Nein. Picknickerin Tina, forder dich heraus mit Duflo, oder? das ist interessant. Einmal, jawohl, da wird nicht so viel weh machen, weil Gift dabei ist halt. Aber mit genug Hits kann man da was machen. Und das Problem ist halt, dass Giftattacken auch nicht viel bringen. Das einzige, was ich machen könnte, wäre Raserei, das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, um den Angriffswert von Bieber zu pushen. Damit er halt aggressiver wird, aber... jawohl Ich weiß ja nicht, muss ich für Raserei jede Runde Raserei angreifen? Genau. Das heißt, wenn ich mit Raserei angreife und dann getroffen werde, dann zählt das für den Angriffstack und sonst nicht. Okay, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, jetzt muss ich mit Nadelrak Nadelrakete rein. Das war ja früher auch so lustig, wenn man mit solchen Attacken angegriffen hat. Und der erste Hit war ein Critical, sind alle anderen auch Criticals gewesen. Und ab der zweiten Gen wurde dann jeder Hit einzeln gerechnet, auch bei Furienschlag. Das war halt, früher war das Spiel richtig unbenannt eigentlich, das war noch recht lustig. Also man konnte richtig abusing machen, wenn man wusste wie. Und dann gab es noch Bugs, dass Attacken die die Werte pushen sollten, wenn man die über das Maximum gestackt hat, dass die einfach auf ein Minus gehen. Das war aber ein Bug. Oh, es war alles ein Bug eigentlich, aber weil die Berechnungen teilweise anders liefen. Da gab es dann irgendwie sowas wie Psycho Plus oder so, dass die eigentlich die Spezialangriffe so pushen sollte, dass du richtig explodierst. Und dann hast du das drei 4 Mal gemacht. Und nach dem dritten Mal, weil er voll war, ist es dann einfach auf statt, statt Plus 6, ist es auf Minus 6 gefallen oder so. Das war auch ein ganz komischer Fehler, der tatsächlich existiert hat so. Mein Stuhl, Queech, Stuhl, Behindert. Und dann kommt natürlich Bibo und dem ist alles scheißegal. Okay. Das problem ist ich würde eigentlich gern Paraheiler machen ich weiß jetzt gerade gar nicht wer als offizielle fünfte arena zählt koga also der gift typ oder sabrina die psychopokémon trainerin Am Pikachu ist auch effektiv hier drin, deswegen ist er ein Flugtyp natürlich, weil er einen Flugangriff hat. Komm, noch einmal, noch einmal. Jawohl. du bist mein Mann. Biber, Killer. Ich spiele eigentlich selten Biber hier drin, aber jetzt gerade so, wo ich machen kann, was ich will, spiele ich Biber. Ich habe genau einen Bibau gezüchtet und eins jetzt hier drin und sonst habe ich nie Bibau gespielt. Aber eigentlich finde ich Bibau ein recht cooles Pokémon, vor allem mit der Mega-Entwicklung, die es bekommen hat. Ich hoffe, wir kriegen vor der Liga noch Mega-Steine. Irgendwie. Das soll ja ein Feature sein in diesem Spiel, aber ich habe da noch nichts von gesehen. Nicht mal ansatzweise. Und das wäre halt schon irgendwie cool, mal die Mega noch langsam zu bekommen. Weil ich weiß, ich spiele nicht unbedingt schnell, aber wir sind schon bei 10, 11 Stunden Spielzeit langsam. Gut, wie gesagt, ich habe auch sehr viel selber noch trainiert und einfach gefangen, gefangen, gefangen, gefangen. Was ich halt alles nicht drin habe, ich habe äh, einige Sachen mit Verka also Pokémon an den Professor schicken und so. Äh, die ganzen Bärenverteilung, Itemverteilung etc., die ich alles nicht im Video habe. Äh, natürlich müssen wir nach links, ich gehe mal nach rechts gucken. Mal gucken, ob da unten noch ein Trainer steht, nämlich. Sollt eigentlich, ne? Okay, ne, hier geht's zurück. Äh das ist ganz komisch, die Arena hier. Und Nidorino ist zu fett, um durch die Gänge zu gehen. Das finde ich mega lustig, trotzdem. So. Dann müssten wir jetzt gleich zu ihr kommen. Folge Chill zu. Okay. Dann ist sie die Arenaleiterin. Das war ja irgendwie klar. Und du bist noch ein Gegner für mich. Akt. So ein mega aufdringliches Docker. Die Schönheit Ramona mit ihrem du -Flo. Okay. Das kriegen wir hoffentlich hin. Aber Bibo kommt langsam echt in die Gänge, wenn er Level Ups kriegt. Weil jetzt hängen wir haben. Halt oh, das ist tot. Jetzt hängen wir mit Level halt recht hinten nach noch. Wobei drei Level sind eigentlich machbar. Das Problem ist, dass mein Bibo einfach scheiße ist. Vielleicht gehe ich wirklich noch zwischendurch kurz einen Hornju neu farmen. Und mach dabei halt ein neues Bibo. Dumm wäre es nicht, glaube ich. schaden kannst du auch nicht. Ich habe ja morgen Schule, dann habe ich Zeit, weil in der Schule mache ich nichts schlau Schule. Nein, nein jetzt Schule ist wirklich nicht so. Vor allem jetzt, wo wir Vorträge haben und so ist mega uninteressant, weil wir halt es nennt sich das Kolloquium, Colloquium irgendwie sowas in die Richtung. Ähm oh, will ich Biber wirklich rausnehmen noch Ah, irgendwie kackst du mich an, 30 Level neu zu machen. Ich glaube, ich lasse es sein. Ähm, da müssen wir halt wie fachgesprächmäßig üben. Das heißt, ich werde ausgefragt über, ja, red mal über das und das. Und dann muss ich da halt drüber reden. Ist mega uninteressant. Aber er hey, gehört dazu. So. Wir sind wieder auf dem neuesten Stand vom KP her. Da geht's nicht durch. Jawohl, wollte ich. Oh, wir haben noch einen Elite Typ, glaube ich, hier rechts vom Pokémon Center. Oder habe ich denn jetzt gemacht. Wir gehen, bevor wir zur League, zur Arenaleiterin gehen, gehen wir da noch mal kurz gucken, weil ich will eh noch kurz heilen gehen. Dann könnten wir den noch gerade machen. Und dann habe ich gesehen, ich dachte eigentlich, ich muss COD noch durchspielen, das Warfare. Und dann habe ich gesehen, dass ich das einfach schon durch habe und einfach noch keine zwei, die letzten zwei Folgen noch nicht hochgeladen habe. Äh, die kommen dann, beziehungsweise sind jetzt schon rausgekommen. Zwischendurch habe ich dann einen Tag Pokémon ausfallen lassen, halt die noch reingedrückt. Das heißt, ich müsste eigentlich gar nicht mit dem nächsten COD oder mit dem COD weitermachen, so gesehen. Weil ich wollte auch mal Assassin's Creed anfangen und so, aber ich muss jetzt gucken. Aber dann würde ich halt auch wieder mit dem ersten Assassin's Creed anfangen, mit ähm, Assassin's Creed 1 halt. Ja. Hat das einen anderen Namen, das Assassin's Creed eigentlich? Ich finde es gerade nicht. Ich habe hier nur so ein 5 in 1 Pack rumliegen. Aber das liegt wahrscheinlich auf dem hinteren Stapel. Das wurde ich auf zwei Reihen Spiele wegen dem Platz unterlassen. Äh, das müsste eigentlich nur Assassin's Creed geheißen haben, ne? Ja, ah, du bist wieder paralysiert. Typisch. Er trifft die Hälfte wieder nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Chance das Paralyse hat, dass das Pokémon nicht angreifen kann. Das wird wahrscheinlich eine, also eine 30-prozentige Chance sein oder sowas um das rum. Ich glaube, die ersten Teile von Assassin's Creed hießen einfach Assassin's Creed 1 und 2. Und dann kam ja Re ähm Revelations, Brotherhood und dann 3. Kann das sein? Ich glaube schon. Und ab dem 4. haben sie es dann umbenannt, weil dann kam Black Flag nämlich raus. Nach Black Flag dann Unity und Origin und was auch immer noch kommt. Odyssey war noch dabei jetzt unterdessen. Ähm, Spiele. Assassin's Creed, Assassin's Creed Altair's Chronicles Assassin's Creed Bloodlines Nie gehört Wo kam die denn raus? Ah, das sind Nintendo-Spiele, die sind nicht so relevant Nimm mich jetzt gerade wundern, Entschuldigung, ist voll nicht Pokémon-related, aber ist mir zu geil äh, Ah, das war PSP Alone, dann kommen Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 2 Discovery dann Brotherhood und Revelations, 3 Liberation, das war das DLC, 4 ist Black Flag, das hat noch 4 im Namen gehabt. Und dann kam Unity, Chronicles China, Syndicate, Chronicles India, Chronicles Russia, Creed Origins und Odyssey. Und bis zum Black Flag habe ich mitgespielt, beim Black Flag bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil Black Flag nicht so interessant war. Wenn ich noch mehr Black Flags sage, dann klingt Black Flag richtig behindert. Ich bin ein richtiger Marschall beim einen KP. Außer, der tötet ihn jetzt gleich. Und dazu muss er dreimal treffen. Jawohl. Tada. Ja, ich muss mich echt entscheiden, langsam merken. COD ist eigentlich schon recht interessant, aber es ist halt COD und Ab Abwechslung ist eigentlich schon ganz klug dazwischen. Aber beides gleichzeitig ist halt wieder so ein Mix. Ich weiß nicht, was ich wann spielen soll und so. Und das ist halt zu viel. Was machst du eigentlich? Ah, das ist einfach wieder ein Statusbeheber. Ich weiß nicht. Irgendwie mag ich Rocco hier drin viel mehr als er im Anime aufgetreten ist. Da war richtig Kacke. Der Spiel Rocco ist richtig sympathisch und der Anime Rocco ist einfach behindert. So, ich warte, ich schlepp mir hier, hierher. Keine Käfer davor. Ups. Darf ich dir vorstellen, mein Käfer-Gift-Pokémon? Bibo. Tada. Sieht man fast nicht, dass ein Käfer ist, ne? Was übrigens auch ganz lustig ist, ist der Pokédex-Eintrag, das habe ich mal irgendwo gesehen, von Noctu. Ist ein Eulen-Pokémon in der Beschreibung. Das Problem ist, dass es das dass es Eule ja gar nicht gibt im Pokémon-Universum eigentlich, in dem Sinn. Weil die Eule ist ja das Tier Eule und im Pokémon gibt es kein Eulentier, sondern das Noctur. Das hieß von Anfang an so. Das heißt, wenn der Pokédex sagt, ja, das Eulen-Pokémon, wäre da zuerst mal die Frage, what the fuck, was ist eigentlich eine Eule? Fand ich lustig. Ich weiß nicht, irgendwie so... So kleine random Sachen, die, die man nie bedenkt, bis man das mal so nebenbei so hört. Und dann so, hm, stimmt eigentlich. Wieso? <lacht> und ich gucke immer in die Ecke unten, keine Sorge, um zu äh, lesen, was als nächstes kommt dann. Okay, langsam hat sich Let's Go ein bisschen wieder an mich gewöhnt, so wie es aussieht. Weil jetzt landet es richtig gute Hits. One hittet einfach alles. Ich hole schon ein bisschen nach hinten noch. So. Bea wurde besiegt, hey, go, well. Hier geht's wahrscheinlich raus. Jawohl, hier geht's raus. Äh, voll nervig mit den Zerschneidern. Einfach weil die Animation halt so ewig geht. Leider. Ja, Nidorino, du machst das gut. Da geht's raus. Okay, das ist cool. Ich kann hier wirklich ich kann den Stick reindrücken, um zu reden. Ich kann hier hinten beide Tasten drücken, um zu reden. Also ich habe voll viele Möglichkeiten, mit den Leuten zu reden und so. Interaktion. Okay, wir sind hier. Ich würde jetzt mal sagen, das könnten... Nein, Löwenmaus ist... Löwenmaul ist es nicht. Das wäre komisch. Aber ich kenne die Pflanze. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie heißt. Ist egal. Äh, wir beenden jetzt mal hier. Ich schmeiß noch ganz kurz mein Nidorino weg, wegen geiles Bild und so, weißt du? Nein, nein, da bleiben. Ich mag ja das mit den Thumbnails ein bisschen zu spielen. So, entweder nehme ich das von vorhin oder das jetzt. Also, ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns nächste Folge wieder. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen, dann kriegt ihr das mit, wenn morgen eine neue Folge rauskommt. Ansonsten morgen immer um 16 Uhr, ja. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!